Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist sehr früh. Ich werde Erich anrufen, denn heute ist meine erste Arbeit. Harzkallen ausbrennen und dieses klebrige Zeug, das mag ich überhaupt nicht. Mein Handy. Guten Morgen, Erich. Schön, dass du ab. Habst du geschlafen? Ah, bist schon wach. Okay. Ich habe heute extra Semmeln gekauft, Kaffee, Milch, Eier habe ich gerade gekocht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du frühstücken kommst. Nein, nichts arbeiten! Na, Erich, du kennst mich. Nein, Frühstückner. Super, zehn Minuten. Passt, ich freue mich. Tschüss. So, der Erich konnte hat mir gesagt, er hilft mir beim Harzgallen ausbrennen. Und seid gespannt auf ein super Video. Ich werde in der Zwischenzeit alles richten, was wir brauchen. Zum Harzgallen ausbrennen braucht man Gas, also Feuer. Würde mit Heißluft schön auch gehen. Ein Feuerzeug. Muss nicht unbedingt gelb sein, ist aber sehr ratsam, denn Feuer ist gelb und mit einem gelben Feuerzeug wird das Feuer irgendwie heißer, habe ich so das Gefühl. Und eine kleine Spachtel, die machen wir mit dem Feuer heiß und brennen die Harzgalle aus und ein Tuch, wo man das immer abwischen kann und das Harz wegwischen kann, das herausläuft. Ich glaube aber, ich höre schon ein Auto. Ich glaube, der Erich wird schon kommen. Ja? Hallo? Guten Morgen, Servus Erich! Morgen! Wie schaut's aus? Gut, ich habe dir was mitgebracht. Die Tischler Zeitung. Ich glaube, du bekommst die nicht. Danke Erich. Aber bald werde ich sie vielleicht bekommen? Ich glaube nicht. Okay. Ja, das Auswahlverfahren ist sehr streng. Warum bekommst du das? Ich weiß auch nicht. Okay. Also bist du überrascht jedes Mal, wenn sie ja, kommen? Ja, ja, ich freue mich jedes Mal, wirklich. Ja. Okay, schön. Ja. Was, was ist das? Ich weiß, keine Ahnung. <lacht> okay. So, Erich, Erich, es ist mir etwas unangenehm, aber ganz kurz eine Harzgarn ausbrennen. Du weißt, dieses klebrige Zeug an den Fingern und dann gehen wir frühstücken. Ist das für dich okay? Okay, so viel Zeit habe ich noch. Komm das schnell. Das ist super. Erich, ja. du solltest das Feuer anmachen, das kann ich, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt ihr sehen, wie heiß das gelbe Feuer ist. So, und der Erich wird jetzt die Spachtel heiß machen. und brennt jetzt in die Harzgalle hinein und dann wischt er das weg und es kommt quasi kein Harz dann später mehr nach. Wenn man das jetzt streichen würde, grün oder rot, dann würde das Harz den Lack nicht durchdrücken. Hier sieht man ganz gut, hier sieht man ganz gut wie das rauskommt. Ah, ist viel drinnen. Ja. Die kann ganz durchgehen auch, das gibt es auch, dass die ganz durchgeht und dann muss man das halt ausbrennen. Außer man will, dass man, wenn man zum Beispiel eine Bank macht und man lehnt sich an, dann hat man das Harz am Rücken. Wenn man das ausbrennt, wird nie wieder Harz herauskommen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man das jetzt mit einem Lack streicht, mit einer Farbe und es wird warm, dann drückt das Harz, den Lack weg, das werdet ihr ja schon oft gesehen haben. Und das kann man mit dieser Arbeit umgehen. Das kittet man aus und dann ist das eigentlich repariert. Erich, ich glaube, es ist noch eine Harzgalle irgendwo. Irgendwo ist noch eine. Ist keine. Hier ist eine, Erich. Warum ist hier keine? Oh ja, da vorne. Das hättest du jetzt fast nicht gesehen, ja, Erich. Wie, wie, wie kann so ein Fehler passieren? Die Brille fehlt. Achso, mit Brille siehst du mehr. Ja. Du hast eine Brille am Kopf. Aber das ist nur eine Schutzbrille. Warum hast du die auf beim Autofahren oder was? Ja, ja. Sehe ich alles gelb. Wirklich? Ja. Der Geruch ist sehr gut von diesem Rauch. Mhm. Gell? Danke, Erich, dass du mir diese Arbeit abnimmst. Gerne. Dann hätte ich aber gleich eine Frage. Ja? Welche Hölzer haben denn überhaupt Harzgallen? Harzgallen. Okay, also ähm, Fichte hat Harz, Tanne hat kein Harz. Was hat mein Hund damit zu tun? In Erich, sein Hund heißt Tanne und Erich wollte diesen Witz jetzt hier unbedingt einbauen. Boah, wow, <lacht> Er wollte zwar spontan wirken, aber es ist ihm aufgrund, dass ich ihn jetzt verraten habe, nicht gelungen. Ich hoffe, er ist nicht allzu beleidigt. Naja. Ah, Auf jeden Fall, in der Lerche ist Harz drinnen, Erich. In der Douglasie ist Harz drinnen, Erich. Ja. In der Zirbe ist Harz drinnen, Erich. Zirbe. Glaube ich schon, oder? Weiß nicht. Wir okay. Ja in der Zirbe, da müsst ihr dann nachlesen in einem, in einem Fachbuch. Wo könnte noch Harz drinnen sein? Nee, nee. Okay. Jetzt habe ich dich. <lacht> Stimmt das, eh. Nabini und Kiefer ist dasselbe. Ach so! Du schlauer Fuchs! In der Föhre auch! Jetzt auch dasselbe. Ehrlich, ja, du brauchst sehr lange, irgendwie kommt mir vor. Ja, ich war gestern lange, ich habe lange gearbeitet gestern. Warum? Was hast du gemacht? Bis 3 Uhr. Bis 3 Uhr in der Nacht? Nein, Nachmittag. <lacht> Hast du noch was zum Erzählen, Erich? Was hast du heute noch vor? Ich muss uh, zu meinem Neffen. Was ist eigentlich deine Arbeit? Also ich glaube, das würde die Zuschauer auch interessieren. Was arbeitest du? Ich mache nur Werbung mit dem Auto. Ich fahre Also du bist Werbungsfahrer? Ja. Und von wo bekommst du dann das Geld? Ich Weiß noch nicht, aber irgendwer wird schon mal was zahlen. Also, momentan ist es eher eine trockene Baustelle. Sehr trocken. Sehr trocken. Ja, ja. Da, daher kommst du immer so schnell, wenn ich dich zum Essen einlade. Ich warte ja da vorne in die Ecke. Achso, du bist immer hier? Ja, ja. Okay, ist dir manchmal kalt dann im Auto? Nein, ich, ich habe Standheizung. Halt so. Okay. Es ist aber nicht sehr umweltbewusst jetzt. Wirklich? Nein. Also, Solltest du in Zukunft abdrehen. Ich, okay, drehe ich nie wieder auf. Ja. Du solltest sie ausbauen und verkaufen, dass jemand anders sie benutzen kann, dann, dann gibst du quasi dieses Problem ab. Ich glaube, da kommt gar kein Harz heraus, Erich. Ja, glaube ich ist schon... Ist das fertig alles? Ich denke, ja. Okay. Die ist auch fertig. Hier, die, die ist auch... Ah, hier ist noch eine. Scherich, da wisch drüber, dass das dann nicht so schmutzig ist. Warte, du brennst ja alles an. Man sollte aber die Haarskalen vormfräsen, ausbrennen, Formhobeln und verklebt man nicht alles. Ja. Dass du das nicht magst, weiß ich jetzt nicht. aber ja. Bitte. ja. Es ist wirklich sinnvoll, wenn man das vor dem Arbeiten ausbrennt. Alle Maschinen werden sehr schmutzig, wenn das Harz. Es wird alles verklebt. Soweit es geht, je früher das ausgebrannt wird, umso sauberer ist die Werkstatt. Nur so ein kleiner Tipp vom Erich war der jetzt eigentlich, oder? Ah, ja. Hast du mehr so Tipps auf Lager? Nein. Das war quasi der einzige Tipp. Für heute schon. Achso, morgen gibt es wieder einen. Ja, Könntest du eventuell schon sagen, was morgen dein Tipp sein wird? Vielleicht. Da muss ich muss erst drüber schlafen. Okay. So Manuel, das war's. Super, Erich, danke. Gern geschehen. Sehr lieb von dir, dass du mir diese Arbeit abgenommen hast. So, ich muss jetzt weg, Erich. Ich habe einen Termin. <lacht> Tut mir leid, du hast zu lange gebraucht. Morgen. Morgen gibt es ein gutes Frühstück. Okay? Okay, ich werde da hinten warten. Okay. Dann fahre ich mal. Tschüss. Warte, was? Wart. So, ja. Erich, tschüss. Tschüss. Papa. Und schau dir die Zeitung an, da kannst du irgendwas ja. lernen. Danke. Erich, danke. Sag Tschüss auch gleich. Tschüss. Wir, Baba. Sa wir sagen danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ah, Erich, kann ich mit dir mitfahren? Na ich fahre aber in die andere Richtung. Okay, passt ich auch. Wir sehen uns, danke. Ich fahre jetzt mit Erich in die andere Richtung. In die andere Richtung. Nicht Richtung. Richtung. Tschüss, Papa. Passt, oder? Ja. Schein Abschluss irgendwie. Die andere Richtung fahren wir. <lacht> Vorher habe ich nämlich gesagt, ich muss wohl fahren. Ich habe keine Zeit, dass wir frühstücken können. So, das ist fertig. Das Video hat 10 Minuten dauert, da schneidet ihr ein bisschen was weg.